Das Ziel für diesen Community Cup ist es natürlich zu gewinnen, aber ich meine, ich habe das ganze Jahr nicht also das ganze Sarkov gespielt, von daher glaube ich, äh, ja, ein bisschen Spaß zu haben, nicht zu frustriert sein über meine eigenen Fehler. Ich glaube, vor allem das Letztere ist mein persönliches Ziel. Wenn ich Hermine wäre, wäre mein Crush irgendjemand mit einer coolen, also mit irgendeinem Gestaltwandel am besten. Am besten jemand, vielleicht, der sich in Wölfe wandeln kann oder in so einen Drachen, weil ich meine, man muss halt nie wieder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Kannst einfach sagen, hier schleppe ich mal ab und dann abrace. Also mein liebster e sport moment ist natürlich, als ich die Starcraft-Season als ersten Platz abgeschlossen habe. Also was ich mich schon lange träume, ist einmal nach Korea zu fliegen und einfach nur die... Die Kultur da kennenzulernen, es hat, glaube ich, weniger, weniger was mit Trauen zu tun, einfach mit der... Es ist noch kein Moment gekommen, wo ich das äh, tun konnte.